Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Wir wollen Ihnen heute kurz erklären, was Sie in den nächsten 15 bis 20 Minuten erwartet. Wir starten nicht mit einer Einleitung, sondern wir wollen kurz die Herausforderungen schildern, vor der insbesondere Führungskräfte bezüglich Netzwerken im digitalen Zeitalter stehen. In einem zweiten Teil geht es uns dann darum, kurz zu skizzieren, ob und wie sich Zusammenarbeit unter den Bedingungen der Digitalisierung ändert. In einem dritten Abschnitt geben wir dann konkrete Beispiele für Erfolgsfaktoren aus der Praxis. Und in einem vierten Abschnitt geht es um konkrete Methoden und Werkzeuge, wie sie produktive Netzwerke identifizieren können. Steigen wir also ein mit dem ersten Abschnitt der Herausforderung. Gemeint ist eine strategische Herausforderung und die besteht im Wesentlichen darin, dass wir durch Digitization Informationen, die vorher auf Papier vorhanden waren, nun in digitaler Form vorhanden haben. Das heißt, die wurden in ein digitales Format überführt und dadurch, das ist jetzt nichts Neues, und durch die weltweite Vernetzung werden dann eben Angebote ortsunabhängig, zeitunabhängig. Das muss man jetzt an der Stelle nicht groß erläutern. Ein weiterer Effekt der Digitization ist die Prozessgeschwindigkeit. Die hat sich wesentlich erhöht, zum Beispiel bei gegenseitigen Abstimmungen oder Terminverschiebungen mit verschiedenen Personen in verschiedenen Tools, das kann man wesentlich schneller klären als noch früher. Das heißt, die technischen Möglichkeiten beinhalten völlig neue Anforderungen, aber auch neue Möglichkeiten der Kooperation. Und die strategische Kernfrage lautet deshalb, an welchen Netzwerken soll ich mich überhaupt beteiligen? In welchen Kooperationen? engagiere ich mich? Was kann ich vielleicht selbst anbieten, digital oder auch nicht digital? Und wo lohnt sich stattdessen eine Zusammenarbeit? Denn nicht jedes Netzwerk arbeitet gleichermaßen produktiv und deswegen ist es von essentieller strategischer Bedeutung, die produktiven Netzwerke zu identifizieren. Und dazu muss man eben wissen, worauf man achten muss. Und die Frage ist also, wie, welche Faktoren sind es, die ein gut funktionierendes Netzwerk ausmachen? Ja, das ist die Herausforderung. Ähm, die haben wir jetzt kurz umrissen und dann kommen wir mal zum zweiten Teil der Fragestellung. Ähm, was macht eigentlich ein funktionierendes Netzwerk im Zeitalter der Digitalisierung aus? Und wie ändert sich eigentlich Kooperation vor dem Hintergrund? der Digitalisierung, welchen Einfluss hat Digitalisierung auf Kooperationen. Und an dieser Stelle wollen wir mal ein paar Begriffe dekonstruieren. Der Titel des Vortrags lautet ja Erfolgsfaktoren für Netzwerke im Zeitalter Digitalisierung. Und dann nehmen wir uns zunächst mal die Digitalisierung vor. Das dekonstruieren wir jetzt und dazu nehmen wir sie mit auf eine Zeitreise. Der Fluxkompensator ist also eingestellt auf das Jahr 1940 und da passieren ganz spannende Dinge. Und zwar 1941 entwickelt Konrad Zuse den Zuse Z3. Das ist ein Großrechner, der ist so groß wie ein Büro und erledigt erste Großrechenaufgaben und das ist so der Beginn da der maschinellen Informationsverarbeitung. Also vorher gab es auch Lochkarten, aber das ist sozusagen der erste Schritt der äh, maschinellen Verarbeitung. 1976 äh, gibt es dann den Apple I. Der, der ersetzt dann schon die ersten Zettelkästen und die Papierordner und ein Jahr später äh, sogar äh, der Apple II äh, Speichermedien, Disketten werden bald verfügbar. Und es ist eigentlich unvorstellbar heutzutage, wenn man seine Aktenordner noch immer mit sich rumschleppen müsste. Also, das ist alles digital vorhanden in diesen kleinen Geräten. In dieser Zeit fängt man aber andere, fängt man an, andere Dinge mit sich rumzuschleppen. So was hier. Die ersten Mobiltelefone kommen auf den Markt und die Produktivitätsgewinne in der täglichen Arbeit sind enorm. Also wäre Telefonieren auf dem Stand der 30er Jahre stehen geblieben, dann würden wir heute alle Telefongespräche verstöpseln. Und Mobiltelefonieren bedeutet eben mehr Zeit für andere Dinge haben, weil ich ortsunabhängig mit Informationen arbeiten kann. Ich kann Sachen organisieren. Aber, jetzt kommt das große Abend. Jedes weitere Mobiltelefon bringt keinen wesentlichen Vorteil mehr im Vergleich zum allerersten. Also das ist eigentlich die Krux bei jeder Technik, bei jeder neuen Technik. Noch schnellerer PC auf dem Schreibtisch macht uns nicht wesentlich produktiver als der erste. Also es ist mehr oder weniger egal, ob wir ein Dokument in 0,5 Sekunden oder 0,2 Sekunden öffnen können. Das heißt, Digitalisierung ist keine Frage der schnelleren Technik. Digitalisierung ist unserer Ansicht nach keine technische Revolution, sondern eine kulturelle. Und die Frage ist natürlich, warum? Weil sie die Art und Weise ändert, wie wir arbeiten. Also unsere Großeltern, die standen noch am Fließband. Hier das Original von Henry Ford 1913. Und damals bestand für neun von zehn Menschen Arbeiten aus Tätigkeiten wie Fräsen, Bohren, Schrauben, Montieren, Schweißen, Hämmern, Sägen und so weiter. Und nur eine von zehn Personen dachte darüber nach, diese Abläufe zu planen, zu kontrollieren, zu steuern. Also neun von zehn Menschen arbeiteten mit Dingen und eine von zehn Personen arbeitete mit Informationen. Also die harte körperliche Arbeit war die Kernleistung und das Steuern, Planen und Organisieren war einer kleinen Elite vorbehalten. Und dieses Verhältnis hat sich in den letzten 100 Jahren gravierend gewandelt. Heutzutage erbringen Spezialisten, Experten, Wissensarbeiter die Kernleistung. Neun von zehn Menschen arbeiten mit Informationen. Wir alle hier sind überwiegend Informationsarbeiter, Wissensarbeiter. Also Digitalisierung bedeutet unserer Meinung nach also in erster Linie einen Wandel zur Informationsarbeit. Und Just vor 30 jahren als hier an der gleichen stelle hier vor der tür ähm, andere mauern eingerissen wurden und erste verlinkungen zwischen systemen hergestellt wurden just zu dieser zeit stand in genf am cern diese maschine hier der aufkleber rechts äh, verrät es schon da steht äh, "This machine is a server do not power down also äh, das ist ein Rechner, der ist verbunden mit anderen Großrechnern, einer der ersten Server damals Anfang der 90er beim CERN. Und wenn wir Digitalisierung sagen, dann meinen wir eigentlich vernetzte Informationsarbeit. Also gar nicht was Technisches, sondern was Kulturelles. Wir, wir arbeiten alle mehr oder weniger vernetzt mit Informationen. Und diese vernetzte Informationsarbeit, die kann mal mehr und mal weniger produktiv sein. Ein Beispiel für eine unproduktive Informationsarbeit. Ein Azubi erkennt bei dieser Maschine, die hat einen Verschleiß und die wird bald kaputt gehen. Er informiert aber nicht den Meister, weil er sich nicht mit dem Unternehmen identifiziert zum Beispiel aufgrund mangelnder Wertschätzung oder weil er sich vom Ausbilder gemobbt fühlt und so weiter. Das heißt, die Informationen fließen nicht an die entsprechende Stelle im Unternehmen, wo sie gebraucht werden. Die Maschine geht kaputt und der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Euro. Anderes Beispiel für unproduktive Informationsarbeit. Eine Sekretärin, die kann einem Vorgesetzten ein wichtiges Dokument mit in eine Kundenbesprechung geben. Sie kann es aber auch unterlassen. Zum Beispiel, weil sie meint, er würde ihre Arbeit nicht ausreichend wertschätzen und honorieren. Die Folge ist, der Chef geht nicht gut vorbereitet in die Besprechung. Der Kunde springt ab, nimmt vielleicht den Auftrag bei der Konkurrenz an und der Schaden ist eigentlich kaum zu beziffern. Auch ein Beispiel für unproduktive Informationsarbeit aus ganz anderen Gründen, die gar nicht in der Technik liegen, sondern in äh, mit zwischenmenschlichen äh, Dingen. Und im Jahr 2001 hatten wir eigentlich oder vermutlich den größten Schaden aufgrund äh, unproduktiver Informationsarbeit. Und Das war dieser hier: äh, 11. September. Der eine Geheimdienst weiß, dass weitere Anschläge auf das World Trade Center verübt werden sollen und der andere Geheimdienst weiß äh, von Flugschülern in Florida, die nicht landen üben wollen. Und weil die beiden Geheimdienste sich nicht grün sind, kommt kein Informationsfluss entgangen. Das heißt, die Informationen werden nicht ausgetauscht, es werden keine gemeinsamen Schlussfolgerungen gezogen und der Schaden, das wissen wir alle, mehr als 3000 Tote und volkswirtschaftlich ist das kaum zu beziffern. Also das geht in die Milliarden das alles Beispiele für unproduktive Informationsarbeit. Das heißt, im Zeitalter der vernetzten Informationsarbeit sind wir auf das gesamte Wissen in einer Organisation angewiesen, unabhängig von der Hierarchie. Und im digitalen Zeitalter müssen die Informationen an die Stellen in der Organisation fließen, an denen sie gebraucht werden. Und das ist eigentlich die Kernleistung von Kooperation von Zusammenarbeit im Zeitalter der Digitalisierung. Also gar nichts technisches, sondern was kulturelles. Kurzes Zwischenfazit, also die Informationsflüsse zwischen den Menschen müssen wir fördern. Eine noch schnellere Technik macht uns nicht wesentlich produktiver. Das hat man bei anderen Schlüsseltechnologien auch gesehen, also Eisenbahnkilometer oder Stahlproduktion, Ölförderung. Irgendwann gibt es eine Erschöpfung. Irgendwann. Jeder weitere Eisenbahnkilometer macht das Gesamtsystem nicht wesentlich produktiver. Die, die größten Gewinne waren am Anfang der Eisenbahn oder der Elektrifizierung. Das heißt, unsere These ist, Digitalisierung ist keine technische Revolution, sondern eine kulturelle. Das zur Dekonstruktion der Digitalisierung. Zweiter Begriff, den wir dekonstruieren wollen, ist der des Netzwerks. Netzwerke sind ja so eine Art Verlinkung also und die ermöglichen den Informationsaustausch zwischen den Beteiligten und das kennen Sie vielleicht auch. Es gibt häufig sehr zeitaufwendige und teilweise auch ermüdende Netzwerktreffen und man hat oftmals das Gefühl der Zeitvergeudung. Also es wird nichts produziert. Es wird nicht gemeinsam an einer Sache gearbeitet, sondern das Treffen dient eigentlich dem Informationsaustausch. Man hat so ein bisschen das Gefühl, naja, es ist ganz nett, dass wir mal drüber geredet haben. Ein kurzer Exkurs. Wir sind ja hier auch auf einer Tagung und vernetzen uns, aber werden wir jemals kooperieren? Das ist wieder eine andere Qualität, eine andere Frage. Wir hören hier interessante Vorträge und ähm, unterhalten uns nett und essen auch gut, ähm, aber wir initiieren nicht etwas, ähm, was wirklich dann Bestand hat, ist jetzt mal die These. Äh, also Netzwerke als Charakteristik, äh, charakteristisches Merkmal haben eben den Informationsaustausch und dem gegenüber steht der Begriff der Kooperation oder auch Zusammenarbeit. Und da ist die Frage, was ist eigentlich eine Kooperation? Wann macht es Sinn, eine einzugehen? Und da kann man sich mal die Frage stellen, warum gibt es eigentlich Hochschulen? Warum gibt es Unternehmen oder andere Organisationen? Wann arbeiten wir eigentlich freiwillig mit anderen zusammen? Das ist die Kernfrage für eine Kooperation. Und zwar tun wir das dann, wenn es ein Problem gibt, das wir allein nicht lösen können. Also in dieser Situation benötigen Sie Partner, die das gleiche Problem haben und die das auch nicht alleine lösen können. Erst dann tut man sich mit anderen zusammen und erst dann macht eine Kooperation überhaupt Sinn, wenn man ein gemeinsames Problem hat. Deswegen unser Tipp, suchen Sie nach gemeinsamen Problemen. Wenn Sie ähm, eine Kooperation haben, dann prüfen Sie die mal darauf, äh, ob diese Kooperation auch ein gemeinsames Problem hat. Und haben Sie keine Angst vor dem Begriff Problem, äh, das ist durchaus positiv zu sehen. Also an der Stelle würde ich immer auch vom, vom Nutznießer ausgehen, also in unserem Fall von den Studierenden. Gibt es ein Problem der Studierenden, was hier gelöst wird durch die Kooperation? Ähm. Und damit ist auch gleichzeitig das Ende einer Kooperation definiert, nämlich wenn das Problem gelöst ist. Man muss ja nicht bis in alle Ewigkeit kooperieren. Bei Netzwerken hat man häufiger den Eindruck, die existieren relativ lange, weil eben es nicht auf eine gemeinsame Problemlösung ankommt, sondern mehr um den Informationsaustausch geht. Also achten Sie mal drauf, Kooperationen ohne Verfallsdatum sind eigentlich gar keine Kooperationen. Ja, das ist vielleicht der Unterschied. Netzwerke sind also Verlinkung zum Informationsaustausch und Kooperationen sind zum Lösen von Problemen. Jetzt haben wir uns ein bisschen angeguckt, wie Digitalisierung eigentlich Einfluss hat auf Kooperationen. Wir haben Begriffe dekonstruiert. Wir sagen, sagen also, es geht nicht um Digitalisierung, sondern um produktive Informationsarbeit und wir sprechen eigentlich nicht von Netzwerken, sondern von Kooperationen und dementsprechend haben wir den Titel auch geändert, wie Sie hier lesen können. Also es geht um Erfolgsfaktoren für Kooperationen in der Informationsarbeit. Und jetzt wollen wir mal gucken, was bedeutet das eigentlich in der alltäglichen Praxis. Und dazu schauen wir uns mal drei Beispiele an, worauf es in der Zusammenarbeit eigentlich ankommt. Als Beispiel soll hier das Verbundprojekt eCult Plus dienen, aber das hier geschildert ist wirklich nur exemplarisch und das kann in jedem anderen Projekt auch auftreten. Deswegen stellen wir eCult nur kurz vor und schauen uns dann mal das Wesentliche an, worauf es uns ankommt e ist ein Verbundprojekt, BMBF gefördert äh, im Qualitätspark Lehre. Es sind 13 Hochschulen und zwei Vereine aus Niedersachsen beteiligt und das Ziel ist, die Qualität der Lehre zu verbessern durch den Einsatz digitaler Tools. Das Ganze läuft seit 2011. Und wichtig in dem Zusammenhang zu wissen ist, äh, es ist Niedersachsen ist relativ groß, es ist ein Flächenland und wir haben weite Entfernungen zwischen den einzelnen Projektpartnern. Und noch ein Fakt, der wichtig ist, es geht hier um eine Zusammenarbeit von Softwareentwicklern und Didaktikerinnen und Didaktikern. Und da sehen Sie dann schon so ein bisschen das Spannungsfeld. Wir haben unterschiedliche Fachkulturen. So, und das ist die Theorie. Und jetzt gucken wir mal, wie es in der Praxis aussieht. Und da sieht das Ganze so aus. Also wir haben nicht einen großen Verbund, sondern 15 kleine Problemlösungseinheiten, will ich die mal nennen. Das heißt, je nach Themenfeld arbeiten mehrere Hochschulen zusammen und versuchen, Sachen zu lösen. Und wie kann das jetzt in der Praxis funktionieren mit dem Informationsfluss, mit der produktiven Informationsarbeit? Dazu haben wir drei Beispiele mitgebracht. Erstes Beispiel sind Videokonferenzen. Also das kennen Sie wahrscheinlich auch, weil eben die Standorte sehr weit auseinander liegen, trifft man sich seltener in Präsenz, sondern führt Videokonferenzen durch. Und da ist es so, dass wir die Erfahrung gemacht haben, es ist in extrem wichtig, Gesprächsregeln zu vereinbaren. Also genauso wie im richtigen Leben, Bringt ja auch nicht jemanden Hund mit in die Konferenz oder sein Kind. Da gibt es höfliche Leute, die nicht ans Telefon gehen und während des Meetings. Und genauso muss das auch in Videokonferenzen passieren. Witzigerweise tut es das aber nicht. Also die, die Nutzung von digitalen Medien setzt eine Hemmschwelle herab bestimmte Nebenaktivitäten zu verfolgen. Zum Beispiel eben E-Mails lesen in der Zeit oder was anderes bearbeiten. Und, und das ist äh, ein wesentlicher Punkt, den man beachten muss. Also treffen sich zehn Leute in einem Raum, äh, kommt irgendwann, wenn man so ein störendes Verhalten hat, kommt irgendwann die Bemerkung, wir sind hier aber in einer Besprechung und ähm, Bitte unterlassen Sie zum Beispiel das Telefonieren oder so. Also es würde sich auch keiner trauen. Und witzigerweise im virtuellen Raum passiert das aber. Und da äh, vielleicht auch der Grund, weil man denkt, dass die Leute das eher in Kauf nehmen, ist ja nur eine Videokonferenz in Anführungszeichen. Und da sind ganz viele äh, Konferenzen äh, sehr unproduktiv, ist so unsere Erfahrung. Das heißt, die alten Regeln für die Meetings müssen in der neuen Zeit mit den neuen Medien auch wieder neu verhandelt werden. Also Es sind häufig nicht kommunizierte, implizite Annahmen zwischen den Teilnehmern und das, was in realen Meetings selbstverständlich ist, ist komischerweise in Online-Meetings nicht selbstverständlich. Und das ist eben eine kulturelle Geschichte. Es, es muss eine Vereinbarung darüber geben, welche Regeln in den Besprechungen gelten, in den virtuellen, sonst wird das sehr schnell sehr unproduktiv. zweites Beispiel ist gemeinsame Softwareentwicklung, das passiert bei uns im Verbund standortübergreifend. Dafür gibt es verschiedene Kollaborationstools, also wir nutzen auch MetaMost als Plattform und auch GitLab und so weiter und so fort, aber wichtig ist gar nicht die Technik, sondern die Kultur. Also der Umgang miteinander. Deswegen treffen sich zum Beispiel auch unsere Entwickler vier Tage mal über ein verlängertes Wochenende in Präsenz auf einer einsamen Burg und lernen sich kennen, essen gemeinsam auch mal Pizza und entwickeln dann die Sachen zusammen, weil sie sich eben kennengelernt haben und bestimmte, sage ich mal, zwischenmenschliche Töne auch besser verstanden werden, als wenn man sich nur virtuell trifft. Ich hatte schon eingangs erwähnt, es gibt eine Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Didaktikern und da prallen verschiedene Fachkulturen aufeinander. Also das ist ganz klar, dass immer die Frage besteht, was hemmt eigentlich den Informationsfluss zwischen den Leuten. Und das ist nicht die Technik, das ist nicht das Tool, sondern ähm, zwischenmenschliche soziale Fähigkeiten, Kritikfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, eine Lernkultur und so weiter und so fort. Und das heißt, im digitalen Zeitalter müssen wir mehr denn je genau diese Fähigkeiten fördern und äh, es ist nicht so sehr die schnellere Technik. Drittes Beispiel äh, haben wir auch im Projekt umgesetzt, gemeinsame äh, Anträge schreiben. Äh, das kann man über Google Docs machen, das kann man auch über andere ähm, Kollaborationstools machen, das ist völlig egal, welches Tool es ist. Ähm, das hat bei uns im Verbund sehr gut funktioniert äh, und der Grund dafür war, dass wir uns nicht um die Technik gekümmert haben, sondern wir haben uns über den Prozess verständigt, also über die Rollen, wer darf welche Abschnitte zum Beispiel bearbeiten, mit welchen Rechten. Und dafür gibt es eine schöne Untersuchung auch ähm, aus der Kriminologie. Äh, da war die Frage, dass man verurteilte äh, Mörder, also wirklich von, von schweren Gewalttaten, dass man die gefragt hat, wie gerecht sie eigentlich die Strafe empfunden haben. Also die haben eine hohe Freiheitsstrafe bekommen und die wurden befragt, wie gerecht sie das empfunden haben. Und die Überraschung war, selbst sehr hohe Strafen wurden als gerecht empfunden, wenn die Verurteilten das Gefühl hatten, dass das Verfahren gerecht ablief, also der, dass der Prozess gerecht war. Und das ist dann eingegangen als Stichwort Procedural Justice, also es geht um die Verfahrensgerechtigkeit. Das heißt, wenn Sie eine Kooperation haben, dann investieren Sie sehr viel Zeit in die Verfahrensklärung, in die Regeln. Das ist in jedem Falle zuträglich, für, auch für die Wahrnehmung der Ergebnisse. Das heißt, in der Kooperation muss jeder jederzeit wissen, welche Informationen an welche Stelle fließen müssen, wo die gebraucht werden. Und das ist für uns Digital Literacy oder Future Skills oder 21st Century Skills. Gar nicht so das Technische, sondern das Soziale, das Miteinander, dass ich einen Gesamtüberblick habe, wer braucht eigentlich welche Informationen, um gut arbeiten zu können. Kurze Zusammenfassung an dieser Stelle. Also wenn Sie eine Kooperation eingehen oder gründen wollen, dann klären Sie Gesprächsregeln, vor allen Dingen im virtuellen Raum. Etablieren Sie eine Lern- und Kritikkultur. Man sagt ja häufig, man soll eine Fehlerkultur etablieren, aber das ist ein kleines Missverständnis. Also sagen Sie nicht den Leuten, macht jetzt so viele Fehler wie möglich, sondern lernt so viel wie möglich aus den Fehlern. Also eine Lernkultur etablieren. Und äh, die Verfahren sollten geklärt werden. Rollen, Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, ganz häufig scheitern Kooperationen an ungeklärten Zuständigkeiten. Das sind so unsere Erfahrungen aus der Praxis. Jetzt haben wir uns ja, die Praxis angeguckt, worauf es bei erfolgreichen Kooperationen ankommt. Und jetzt wollen wir Ihnen noch ein paar Methoden vorstellen, wie Sie produktive Kooperationen erkennen können. Denn das ist ja das A und O. Man weiß das ja häufig vorher nicht. Die Kernfrage ist also, wie finde ich heraus, welche Kooperation die richtige für mich ist? Erst dann kann ich ja entscheiden, ob ich mich daran beteilige oder nicht. Und eigentlich bräuchte man einen Insider, der ein umfassendes, realistisches Bild einer Kooperation geben kann, ohne Blendwerk und auch ohne Fatalismus der also aus der Kooperation heraus berichten kann, nur den findet man selten. Das heißt, man braucht andere Methoden und da haben wir mal zwei mitgebracht für Sie, die wir Ihnen vorstellen wollen. Die erste nennt sich Premortem. Das ist vor allen Dingen gut, um bestehende Netzwerke mal zu prüfen auf ihre äh, produktive Informationsarbeit hin. Und das ist schlicht die Frage, was muss passieren, damit es dieses Netzwerk oder diese Kooperation morgen nicht mehr gibt. Das machen wir jetzt hier nicht an der Stelle, weil wir haben hier keinen Workshop. Aber nehmen Sie sich ruhig mal zehn Minuten Zeit dafür. Sammeln Sie mit Ihrem Team auf Flipchart oder in einem digitalen Tool mal alle Verhaltensweisen, die dazu führen, dass die Kooperation definitiv den Bach runtergeht. Und dann werden Sie erstaunt sein, wie viel davon Sie sogar täglich umsetzen. Also denken Sie an endlose Meetings, in denen sehr viel gelabert wird, ohne Agenda, ohne konkretes Problem, auf dessen Lösung eingezahlt wird oder ohne Fragestellung. Also man sagt ja so schön, gehen Sie nie in ein Meeting ohne Agenda. Aber in der Praxis tun wir das sehr, sehr häufig. Wichtig an der Stelle Nutzen Sie den Humor Ihres Teams, also sehr gerne auch den schwarzen Humor. Äh, etablieren Sie eine Lernkultur, zum Beispiel auch durch Fuck-up-Nights. Also feiern Sie Ihr Scheitern. Ist gar nicht schlimm, wenn mal was schief geht. Wichtig ist, daraus zu lernen. Das ist so die eine Methode, um bestehende Netzwerke mal zu prüfen. Äh, und die andere Methode, da geht es um neue Netzwerke. Lassen Sie die ruhig mal pitchen. Das heißt, nicht einfach eine Präsentation abnehmen lassen, wie toll das Netzwerk ist und was die alles schon erreicht haben, sondern lassen Sie die im konkreten Arbeitskontext mal etwas erarbeiten. Also unter möglichst realen Bedingungen. Da gibt es wunderschöne Methoden aus der Teamentwicklung zum Beispiel. Eine nennt sich der Tresor oder Tresorraum. Da gibt es 50 Karteikarten mit den Zahlen 1 bis 50. Die werden gemischt, verdeckt, in einem anderen Raum auf den Boden gelegt. Und von ihrem Team oder der Kooperation, bei der sie sich engagieren wollen, die Leute müssen die Zahlen in der richtigen Reihenfolge aufdecken. Haben dafür nur 30 Minuten Zeit, Vorbereitung, dürfen in dem Raum nicht sprechen, müssen sich anders verständigen. Und der Sinn an der Sache ist eigentlich zu gucken, wie arbeiten die im konkreten Fall zusammen. Wie gehen die miteinander um? Und da werden sie sehr schnell eine produktive Kooperation von einer unproduktiven unterscheiden können, wenn sie das dann beobachten und reflektieren, wie die miteinander arbeiten. Also ruhig mal pitchen lassen, nicht eine schöne bunte Präsentation äh, darauf vertrauen, sondern im konkreten Arbeitskontext äh, die Leute mal ja, arbeiten lassen. Das waren unsere Methoden, die wir Ihnen vorstellen wollten. Da gibt es noch viel, viel mehr. Ja, eine kurze Zusammenfassung an dieser Stelle. Es ist eine strategische Herausforderung, gute Kooperationen zu erkennen. Digitalisierung oder digitales Zeitalter meint für uns eigentlich vernetzte Informationsarbeit. Es kommt auf den produktiven Umgang mit Informationen an. Und dabei kann uns immer schnellere Technologie weniger helfen, als wir denken. Es ist eher ein kultureller Wandel, kein technologischer. Ja, Netzwerke sind zum Plaudern. Kooperationen sind, um Probleme zu lösen. Also finden Sie gemeinsame Probleme. Wenn Sie keine finden, dann brauchen Sie auch keine Kooperation. Wir haben gesehen, es gibt. Es gibt Beispiele für unproduktiven Umgang mit Informationen und der Informationsfluss zwischen den Menschen muss am Laufen gehalten werden. Das ist das A und O. Es gibt Beispiele für produktive Informationsarbeit. Dazu müssen vor allen Dingen die Rollen, Zuständigkeiten und Verfahren geklärt sein. Und es gibt sehr viele Methoden, um gut funktionierende Kooperationen auch in der Praxis erkennen zu können. So. Und Jeder, der uns kennt, der weiß, was jetzt kommt. Wie jeder gute Vortrag endet dieser hier auch nicht mit einer Danksagung für Ihre Aufmerksamkeit, denn wir bedanken uns für nichts, von dem wir nicht wissen können, dass wir es jemals hatten, sondern mit einer Call to Action. Warum eine Call-to-Action und keine zehn Buchtipps oder Literaturquellen am Ende? Nun ja, kein Mensch bestellt sich nach dem Vortrag hier zehn Bücher, um die zu lesen, sondern es geht um den nächsten konkreten Schritt. Und Sie werden jetzt auf Ihrer Rückreise von Berlin an Ihren Standort aufschreiben, in welchen Netzwerken Sie sich befinden und Sie werden prüfen, wie produktiv dort mit Informationen umgegangen wird, zum Beispiel zum Beispiel in welchen Online- oder Präsenzmeetings Sie sitzen und wie dort sichergestellt ist, dass die Redebeiträge auf die Lösung eines gemeinsamen Problems einzahlen oder eben nicht. Das ist Ihre Aufgabe. Viel Erfolg dabei!